Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Wir öffnen mal die Tür und schauen, was passiert. Ich glaube, wir haben. Ja, ich gehe gleich wieder raus. Achso, das war im Captain's Ding wahrscheinlich. Captain's Log. Ah, Karten. Ja, Karten, weil ich Leute umgebracht... Ja, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Wen haben wir alles erwischt? Lieutenant... Captain Rank, Third-Rank, ups. Und Vizeadmiral. Ey, wir haben gut aufgeräumt für, erste Runde, für die erste Runde. Nicht schlecht. Also, ich würde sagen... Wir gucken mal. Ich glaube, ich räume lieber noch ein paar Planeten auf, einfach zum sich... Also, zum die zu jagen. Ich finde das irgendwie cool. Saturn ist meine Hauptmission. entschlüsselt. Neue Luftkampfgelegenheitsziele sind jetzt verfügbar. Ich frage mich nur gerade, ob wir die... RM-2, ein Schokalangriff und... Sir, als ausgewiesene Missionen sind Luftkämpfe. Ja. Wir haben eine gute Erfolgschance eigentlich. Wir sind jetzt bei der Venus. Das heißt, ich mache mir über den Jupiter die nächste Mission. In einem Asteroidenfeld um Europa befindet sich ein einzelner Zerstörer. Sie wollen unseren Zugang zum Wasser blockieren. Zurzeit so ist das Schiff alleine. Es sollte schnell gehen. Wir finden die Solis und schalten sie aus. Ich gucke jetzt einfach mal. Ah, hier kann ich jetzt nur die Schokal. sdf skelter prototypen Klar, wo finde ich den? Toll. Dann gehen wir mal auf die Jagd. Ich werde nicht alle Missionen machen hier mit euch zusammen. Äh, weil... Ich verstehe, wenn es dann langweilig wird, wenn es repetitiv ist. Ich will jetzt nur noch mal die Mission machen, um zu gucken, wie das ist. Weil wir haben jetzt einmal die Base geholt und einmal die Mission gemacht. Ich habe nicht, hab nicht geladen. Ups. Pew. Ich glaube auch nicht, dass es eine Auswirkung hat auf die Story, wenn ich es nicht mache oder ich mache es. mir. Gehen wir da rein und finden wir den Zerstörer. Verstanden. Ja. Ach so, das ist Ups. Ich dachte, der geht Alles ruhig. in den Automodus. Finden Sie den sdf Zerstörer? Okay, ich fliege wie er von der Map rum, aber äh, bin recht eingekesselt. Keine Signatur. Scheint außer Betrieb zu sein. Die MCF hat sich wohl aufgegeben. Darum fehlt wohl die Verteidigung. Gator, schicken Sie eine Bergumscrew, um alles mitzunehmen. Sofort, Sir. Fliegen wir zurück zur Basis Fieber. Sind das Minen? Gas, Feindliche Schiffe nähern sich ihrer Position Feuern nach eigenem Ermessen so, das Radzeug als erste markiertes Gelder Bestätigt, 1-4-1 so, alles gut? Alter Jetzt habe ich schon die Hoffnung gehabt Hab ich doch. Kommen noch mehr Raketen? Alter, sind das viele! Geh mal weg hier. Kurz ein bisschen warten. Fünf Sekunden im Kampf und schon wieder halb tot. Ist okay. Mal schauen, ob ich das hinkriege noch. Gefahr auf 9 Uhr! Jetzt habe ich ja keine Raketen mehr drin. Ja, wenn, wenn sind denn die tot? Die halten brutal viel aus, das ist das Problem. Okay, einer ist anscheinend tot. Okay. Kaum drin schon wieder Probleme. Die Drohnen sind süß. Okay, der Ajax ist tot. Das wäre er dann, ne? Ja. Bestätigt. Da draußen sind noch Jäger. Erledigen wir sie. Ach, come on. Den erledigen. Ein a weniger. Ach, das geht jetzt aber schnell. Da ist noch einer. Da flüchtet er jetzt. Ich glaube, ich weiß, wie ich die schnell loswerde. Ich muss nur die hinteren äh, Triebwerke und Schutzschildteile zu zerstören. Okay. Cool. Landeklappen und Fahrwerk ausgefahren. Gefletschte Zähne, wahrscheinlich, weil ich jetzt die Mission gemacht habe. So die erste. Und Operation volle Bedrohung. Verdienen Sie als erstes Schakalobjekt. objekt Aha. Schließen Sie die Operation volle Bedrohung ab. Achso. Alles klar. Ja, allein schon dafür lohnt es sich halt einfach die Mission zu machen, aber... Ich finde die eigentlich voll cool, die Mission. Mir gefällt das. Ehrlich ja, ich gesagt. Ich mag die. Ich weiß ja nicht, ob die Missionen durchgehend ähm, offen bleiben, weil sonst würde ich sagen, würde ich die offline machen, aber. Irgendwie finde ich die voll cool. Ach ja, wir müssen zweiten. Geile Sache. So, wir sind ja noch zwei, fünf Missionen. Und ich finde die Mission ehrlich gesagt ein bisschen interessanter als das Umschießen. Aber ich mache die jetzt. Das gehört zum Spiel. Ich finde es interessant, wir machen es. Ich finde Side-Missionen gehören einfach dazu, je nachdem, wenn es kein Grinding ist. Und ja, es geht mir auch um den Erfolg, aber nicht nur. So. Das feindliche Hitzesignaturanzeige. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ich nehme das mal mit, komm. Erzeugt bei Angriff zusätzliche Reflektion erhöhter Schaden gegen Ausrüstung. Okay. Erzeugt schnell Energiemunition. Äh, Dass die Evo keine ja, Hybridvisier sorgt für Präzision auf Höhe. Das klingt doch gut. Machen wir das so. Und los geht's. Ich wusste gar nicht, dass ich Tarnung wählen kann. Ich muss es mal angucken. Ich muss mir umgekehrt noch Black Ops 4 holen und... Dann habe ich es, glaube ich, dann. Ich lade schon mal. Vielleicht klappt es hier. Ja. Okay, meine Waffen sind bereit. Ja, der legt gar nicht schnell genug, um bei Go loszugehen. Alpha in Position. Verlassen Jackals. Jackals. Galaxius Sie Jäger auf Was? Hä? Bestätigt. Näher nicht mit SCAR 2. Schieße sie ab. Team Alpha. Waffenbegung hat oberste Priorität. Aber wir versuchen alles, um die Ingenieure zu retten. Verstanden? Ausschwärmen, die Trümmer als Deckung nutzen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. wissen, dass wir in der Leitung sind. Sir, Ziele ihrer Position. ja klar die der unser. Was von ihr übrig ist. Wir können nur zurückschlagen. Ziele kommen, auf die Langewunsch. Okay, das WC ist nervig. Das ist hier ist wirklich nervig hier. Das ist ein schlechtes, wie es hier gewesen. Ich gehe mal ganz runter hier. Ja, die Waffen muss ich ersetzen, das Visier geht eigentlich gar nicht für mich. Das Visier finde ich so viel besser. Die Waffe ist auch echt cool, also weiter zum Durchbruch. Alphas zum Sekundärpunkt. Bestimmt. Ethan braucht einen Höhlenscan. Feinde direkt im Inneren, Sir. Nicht mehr lange. Granate. Okay. Ethan, ich bin an Bord. Ich klinke dich rein. Achtung, das Schiff wurde geändert. Umgehend auf Eingreifstationen melden. Also, jetzt können wir die Tür wieder aufmachen. Also, eigentlich ist mehr oder weniger dieselbe Mission nochmal. Aber halt nicht ganz. Vor allem, das Intro ist anders. Das ist voll cool. Mochte ich. Wo kommt die Übertragung? Alpha-Team, Planänderung. Wir gehen jetzt zu den Geiseln. erste unterwegs. Geh dann im Raum versiegeln. Verstanden. Also, das ist. Cool. Nahkampf, Fernkampf? Ah, schneller und langsamer. Ich nehme das. Es geht schneller. Sind eh schon alle tote, du Ach, hier muss ich schon. Ethan, kommst du ins System des Chefs? Greife zu. Einen Moment. Kamerabild ist auf ihrem Hut, Sir. Mhm. Ah. Alles klar. Hinter mir ist keiner. Jawohl. War mal kurz. Ähm Achso, ich habe die Kakewaffe schon weggelegt. Ja, alles klar. Ich zu schnell, ich finde das voll toll. Sieht sauber aus. Ich muss weiter hoch. Vielleicht hätte ich mit Messern arbeiten müssen, dann hätte es geklappt. Ach du Scheiße. Da unten sind vier Leute in Gefangenschaft. Da muss ich hin. Verstanden. Ethan, ich bin in der Frachtrampe. Verstanden. Die Ingenieure werden in der Hauptrampe festgehalten. Ich sehe mehr als ein Dutzend Feinde, Captain. Ein direktes Feuergefecht wird wahrscheinlich die Ingenieure töten. Sie sollten erst die Herde ausdünnen. Sie wurden nicht zum starken hier gewonnen. Chris, sind wir und der Scheiße wird feuerfrei. Verstanden. Mit Schalldämpfer, das heißt... Ganz ruhig... Ich habe mich ja gerade noch gedacht, weil das war dumm. Ich sterbe kurz. Komm, tell mich, danke. Ich fange nochmal neu an, aber in leise. Vielleicht klappt das besser. Ethan, ich bin in der Frachtrampe. Verstanden. Die Ingenieure werden in der Hauptrampe festgehalten. Ich sehe mehr als ein Dutzend Feinde, Captain. Ein direktes Feuergefecht wird wahrscheinlich die Ingenieure töten. Sie sollten erst die Erde ausstimmen. Kurz nachladen. So. Ach, das war eine Schalldämpferwaffe hier. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Auch wenn ich die Evo zurücklasse. Ah. Ich schleiche mich hier durch. Steht der da oben, der schaut. Bist bis doch ein Pisser. Ach, das unsere Pups. Ich habe nicht gerechnet, dass die jetzt herkommen. Alles klar, wir müssen die verteidigen. Ah oh Mann. Ich soll vielleicht nicht darunter stehen, wenn ich die Verteidigung muss. Das geht einfach auch von oben. Kurz nachladen. Mächschen. Füllen. Perfekt. Und pushen langsam. Und hinlegen. Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Nicht mal die Bots konnte ich ausschalten. Hab ich, okay, cool. Mann, bin ich gut. Ich mag die Spinnenbomben. Das sind voll eklig. Vielleicht wenn ich da oben durchgehe, da habe ich mehr Übersicht. Das ist auch egal, rein da. Wahrscheinlich verteidige ich am Schluss gar nichts, weil ich nur den Platz suche, aber suche. Wie sieht's aus? Habe ich noch mehr Feinde? Boah, das war jetzt Glück. Da oben kommt einer. Scheiße. Ah, holen ist uns unsere Waffe zurück. Ah, der, der, der Tote hat der keinen Namen mehr. Ich dachte schon, es ist ein Feind. Wir gehen rein. Verstanden, gute Arbeit. Perfekt. Okay, die Waffe ist sehr interessant. Und sie hat gute Durchschlagskraft. Sie macht recht viel Damage. Das ist cool. Das war zu weit vorne. Scheiß Raketen überall. Ein Team. Ah, das ist dieselbe Station, da muss ich letztes Mal reinhacken da. Also sie brauchen dasselbe Modell ergeben, aber verschiedene Missionen draus. Das ist auch okay. Ist ein bisschen faul, aber es ist okay. Der große lebt noch, ne? Ja. Yeah. Wieso habe ich eine scheiß Schwerkraftgranate? Ich bin eigentlich also entweder die Spinnen oder so eine Elektroschock und keine Schwerkraftscheiße. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, zum Glück geht's schnell. Ein Hack aus nächster Nähe, meine Spezialfähigkeit. Hab eh keine Muni dabei. Oh, da gibt es ein Upgrade. Äh, für was kann ich jetzt den Schrank aufmachen? Ach, ich hab... Ich kann die Spinde automatisch explodieren lassen. Ja, okay. Hab ich wie das einfach im Blut splattert. Äh, hallo? Okay. Ich hab drauf geachtet. Dachte ich zumindest. Verstanden, 1, 1. Jackals in Position. Na gut. Boah, der hat's fett gesessen. Die Waffe ist heftig. Ah, will noch keine Spinnen. Hä? Sicher die Gran Granate wieder? Nein, ist nicht die Granate gewesen. Billig! Mein Gott! Ich weiß nicht, ob es irgendwas macht, wenn ich die aufmache. Schau mal. Da gehört jetzt mir. Wo bin ich mit dem? Ach so, hier hinten. Wozu mehr zum Opfern? Ne, ich nicht. Von wo, von da drüben, Nathan? Ach komm, on, du, ah Fuck, off, ernsthaft. Habe ich ne bessere Waffe hier drin? Keine Ahnung. Nix drin. Du gehörst mir. Hör mal. Da ist noch einer. Ah, jetzt wäre was. Ah, fuck. Ich weiß, es kommt, deswegen bleibe ich hier hinten hocken. Da trifft mich nicht durch die Kiste, durch dir, Wichser. Ja, ich hab ja nichts zu mir. Alter. Ja, ja, halt die Fresse mit deinem Bots. Da hast du deine Bots, Mann. Mehr. ach nee, da oben kriege ich hin dass du das macht ach komm Ja, als ob Er lebt noch alles Drei Gegner und der Große Ich kann ja nichts machen, die Granaten haben ja eine Überrange, es wäre nix. Ah, halt die Fresse, mein Gott. Ich glaube jetzt einfach hier drin. Ich mache alles von hier drin aus. Für anständige Ausrüstung könnte ich auch was machen. Ja, halt die Fresse. Du kostest mir. Gucken, ob ich noch einen Roboter habe. Nein, diesmal nicht. Okay, wie sieht's aus? Ich kann dem eine Spinne anwerfen. Da war doch einer aus. über die Suche ehrlich gesagt. komm jetzt. Gegner Und noch der. Meine Fresse. Da ist nächstes Mal. Anscheinend ist da doch noch was. Ah nee, ich... M okay, ich muss links davon. Ähm, wie sieht's aus, was ist da alles? Ah oh, ne, nicht schon wieder. Ich weiß. Zwar so, vielleicht war es das. Jetzt. Okay, die Mission war echt mühsam gerade. War eine Herausforderung, ist okay, aber die. die das du nicht immer dazwischen. Achso, dann macht das alleine. Okay. Ja, ich bin dann die Folge mal hier. Die Zeit haben wir genug gebraucht jetzt. 40 Minuten für die Folge. Ist okay. Ja, es tut mir leid, ich will die Mission einfach nebenbei machen kurz. Weil die sind relativ wichtig auch für Upgrades und so. Und ich finde sie cool. Eigentlich. Moment, Fernsehen läuft noch. Yeah. Wie dasselbe? Achso. gar einheiten haben eine streng geheime SAD-Technologie zurückerobert, die wenige Stunden vor dem heimtückischen Angriff auf Genf gestohlen wurde. Die Sato schweigt sich zur Natur der geborgenen Waffen aus. Und auch zum Schicksal der verbündeten Ingenieure, die aus der UNSA-Einrichtung geführt wurden, in der sich die fragliche Satentechnologie befand, gibt es keine Informationen. Wir werden Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Das war Jerome Davis für IW News. Alles klar. okay. ich würde sagen, nächste Folge. Machen wir weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. ich gucke mal, ich glaube, nächste, Woche, nächste Folge fange ich mal eine Mission an, der Story wieder. So zwischendurch. Ist auch mal cool. Ich will einfach eigentlich die erledigen halt, dass das gemacht ist. Weil irgendwie finde ich das noch cool. Nicht nur wegen dem Erfolg, keine Sorge. Aber allgemein, ich finde das eigentlich cool, die zu jagen noch. Sachen frei zu spielen, halt so, ist auch nice, aber ja. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!